Also, ich habe ähm, einmal mit meiner besten Freundin gestritten und ähm, da habe ich halt, also, da hätte ich einfach gleich verzeihen sollen. Und einfach nicht draufloggen und mit trampeln sollen. Also man sollte nicht immer länger mit denjenigen streiten und einfach nachgeben und sie wieder versöhnen. Ähm, also bei meiner Freundin, bei der Ellie. Da ist ihr Opa gestorben und da bin ich halt gleich zu ihr hingegangen und gefragt, was los ist. Also, ich habe einfach gefragt und ein bisschen Aufmunterung geschenkt. Also, mir ist ganz gut gegangen, weil ich ähm, ein gutes Gefühl dabei gehabt und ich glaube, meine Freundin auch ganz gut.